In Deutschland leben etwa 10.000 Kirgisen. Die sind zwischen 20 und 40 oder 25 Jahre alt. Das heißt, die kirgisische Community ist sehr jung, ambitioniert und auch sehr bildungsstrebend, weil die meisten auch zum Studienzweck nach Deutschland kommen. Die meisten sind auch sehr aktiv, neben der regelmäßigen finanziellen Unterstützung ihrer Familien in Kirgistan engagieren sie sich auch in der Regel für verschiedene Bildungsprojekte und Bildungsprogramme oder Hilfsprojekte. Die Kirgisen in Deutschland haben die Wahlkampagnen mit großem Interesse aus der Ferne beobachtet. Ab und zu haben sie auch miteinander über die Parteien und ihre Programme diskutiert. Es gab auch einzelne Menschen, die auch für eine oder andere Partei auch geworben haben. Die Wahllokale in Deutschland waren gut besucht, nach meiner Information. Als am 5. Oktober das Wahlresultat bekannt wurde, haben viele die Wahlergebnisse angezweifelt und haben sich auch schnell an die oppositionelle Bewegung der Parteien angeschlossen, die ähm, den Einzug ins Parlament äh, verpasst haben. Am 6. Oktober ähm, kippte das ein bisschen äh, gegen Abend, als äh, Sadr äh, zum Premierminister ernannt wurde. Ähm, aber trotz all dem waren wir auch Guter Hoffnung und wir waren sehr beeindruckt von dieser Jugend- und Bürgerbewegung, die äh, die äh, öffentlichen Gebäude und äh, öffentlichen äh, also Medien, also Einkaufszentren vor Plünderungen und Zerstörungen äh, verteidigt haben. Ich kann sagen, am 6. Oktober war so ein bisschen so, konnte ich so feierliche Stimmung unter den Kirgisen beobachten, trotz all dem. Ähm, es gab auch unter uns äh, zirkulierten auch so Sprüche und verschiedene witzige Fotos, ja, dass die Kirgisen einfach am coolsten sind. Äh, sie sollen auch mal nach Minsk kommen oder nach Moskau, um dort aufzuräumen. Ja, aber diese Freude war leider von kurzer Dauer danach haben wir auch keinen Überblick mehr bekommen können, weil die Lage sich so stündlich fast änderte. Die politische Dominanz verlagerte sich von einer Seite zur nächsten. Es gab ja auch diese Koordinationsversuche, hier Koordinationsversuche, da. Und ähm, dann gibt, gab es auch manche, die äh, Sadr Chaparov sehr unterstützt haben über ihre Meldungen und Posts. Dann gab es welche, die sich dagegen ausgesprochen haben. Also diese Teilung äh, erreichte uns auch ein bisschen leicht, äh, die hiesigen Kirgisen. Am 7. oder 8. Ähm, war so viel ein bisschen durcheinander. Wir haben so emotionale Achterbahn erlebt, glaube ich. Und in der Ferne ist die Wahrnehmung auch anders als vor Ort, wenn man, das, wenn man das Ganze auch vor Ort erlebt und sieht. Die Kirgisen in Deutschland reflektieren auch über diese Kluft und Faltung in der Gesellschaft. Die spürte man auch sehr deutlich diesmal. Und wir kommen auch langsam zu dem Schluss, dass das Ganze äh, das Ergebnis des gesunkenen Bildungsstandes sei und des korrupten Rechtssystems und so weiter und, und so fort. Und äh, wir wollen, äh, wir sind jetzt ein bisschen wieder aktiv. Gestern Abend gab es, äh, eine on online, an, äh, gab es ein Online-Treffen der Aktivisten und wir wollen wieder... Für mehr Bildung werben. Also Bildungs, Bildung ist ein, ein guter Ansatz einfach, weil wir auch gemerkt haben, es gibt Menschen, die äh, wenig Möglichkeiten haben, sich zu bilden, sich zu informieren, äh, sich eigene Meinung zu bilden und äh, das sah man auch deutlich. Und äh, ja natürlich, äh, ich habe zu allertoplatz gegangen am 5. Oktober und da habe ich gesehen vielleicht 1.000 Leute. Da, ich habe viele äh, bischkek böckere gesehen. Ja? Mein Professor zum Beispiel. Oder, und viele Jünger, viele Studenten. Ja. Bei 6 Uhr, es gibt vielleicht 1.000 Leute. Bei 7 Uhr 3.000. Ja? Also die, der ganze Platz war, war, es war viele, viele Leute. Und, und, äh, und es gibt also zwei Punkte. Die erste Punkte ist, dass die Wahl war falsch, die, die, die Parlamentswahl. Wir müssen neu haben. Und zwei, dass der Präsident, Jim Beckhoff, zurück, zurück, zurück, ja. Und dann die, die, die Demonstranten sagen, okay, wir, wir warten bis 8 Uhr und dann wir gehen zum Präsidenten ja, und dann wir fragen, wir fragen was was was ist äh, nächste aber äh, aber ich habe gehört nach 8 Uhr äh, Provokatoren viele sie, sie haben nach äh, Weißer Hause gegangen und sie provozierte Polizei ja? und das war das erste mal in meinem Leben wann ich habe diese Granate gehört ja das war, und ich bin wow das ist so das ist so stark ja? ich war das war sehr gefährlich und ich war okay ich muss weggehen, weil jetzt ist so, so ist es sehr in, intensiv und ja, äh, yeah, wir sind alle bumm, die drei oder 4000 Leute hat äh, weg zu alle Straßen diese Panfilo, Razakov Straße und ähm, äh, ja und alle meine äh, meine Verwandten meine Eltern, sie alle schreiben, wo bist du, was machst du? Ich glaube, die alle haben das gemacht. Und was interessant ist, Megacom, die größte ja, diese, diese Telefon-Kompanie, sie, sie hat kaputt, ja, das Internet ist nicht, nicht funktioniert. Wann ich habe nach Hause gekommen, ich habe ich hab gesehen, dass viele meiner Verwandten und viele andere Leute, dass alle zum, zum Fernsehen, ja, zum Asatür zum Beispiel, sie hat Live-Video, und sie sehen was passiert und nächste Morgen morgen ich habe am 6., ich habe no, noch nochmal gegangen zu Alato Platz und was gesehen viele sadr ja also die Punkte weggewechselt also erstmal wir waren für die neue Wahlen für das Tritt von Präsident zurück aber die nächsten Tage wie hat diese Hochpolitiker hoch hoch äh, befreitet äh, von Gefängnis und jetzt die die die, die Punkte hat gewechselt ja jetzt wie wie gehen zu Saber Djaparov? aber das war nicht die der erste Punkte also das war nicht unser Wunsch 2015 der erste Parlaments war in 2015 und ich habe nicht dass diese, viele dieser Aktivitäten die sehen ja ich da das war viele alte Politiker das war Atamken und anderes dieser alte alte wie so Logos, alte Wörter, wir wie wollen das machen, aber jetzt mal, ich habe gesehen, ich habe gesehen viele meiner Freunde, Freunde, sie ist, manche ist älter als mich, aber, aber sie sind sehr intelligent, sehr stark, sehr, sie haben auch in anderer Universität studiert in Deutschland und USA. Und sie war in dieser politischen Partei. Und das, das sagen, okay, ja, yeah, die, die Niveau von Partei ist noch hoch. Yeah. Ich werde es auf Englisch sagen, weil es <lacht> eine sehr komplexe Termin ist, glaube Also, when we were here back on 6th of October, uh, uh, we had confrontation with the people of Sadrjaparov, hier. Yeah? They were for the prime minister, and we were yelling lustra, lustrazia, lustrazia, or we were yelling jashtar, which means young, younger, younger, yeah. Um, for me, illustration uh, in the broadest term means that uh, the new people has to come into the political arena. By new, I mean not just young, but also people who are, uh, who have not been before in the politics, But who have the necessary uh, qualification to work in certain positions? Um, we have seen, uh, unfortunately, in the, polit in the political arena of Kyrgyzstan, ageism. Yeah, when all the people like to, uh, they have this uh, stereotype that you know we have more experience. The younger has to work more. When we were in the on 6th of October at the uh, uh, the uh, house of the government, we had a confrontation with the people of Sadr -Japarav. Yeah, When they were yelling Sadr, we were yelling lustrazia and I had a feeling they didn't understand what is lustrazia. <laughs> so um, on the one hand, I think what Mahabat also mentioned, there must be a lot of education. So in my term, uh, I think uh, People in Kyrgyzstan uh, uh, still uh, don't have enough information or they have the very narrow information channels where they get it. And also we have to mention gender balance. So um, we have a lot of young uh, women who also very active and very strong. And we see it also now, like for instance, She's She was very, um, I see her very, uh, very brave woman from my side. Although many don't like her, especially the opposition parties. So I think um, I would like I see Lustrace as uh, coming new people and also gender balanced. Uh. Um, jedenfalls uh, steht der Begriff uh, Lustrace für mich als neue Ideologie der Zivilgesellschaft, die die alten Logos und die alten uh, uh, Aufrufe. Ablöst, sowie Bekämpfung der Korruption, der Vetternwirtschaft und äh, des, äh, des, äh, der clanbasierten Politik. Äh, Illustration ist, Illustratza ist für mich auch ein Zeichen davon, dass inzwischen eine ausgesprochen engagierte Zivilgesellschaft existiert. Äh, das war vor zehn Jahren zum Beispiel nicht der Fall. Äh, es gab eine kleine Gruppe von Andersdenkenden bzw. Dissidenten. Und diese Gruppe ist inzwischen größer geworden. Lustratze ist auch äh, diese Suche, gleichzeitig auch die Sehnsucht nach einer gebildeten, neutralen politischen Figur, die keinem Clan, äh, die keinem Clan angehört. Und dieser Suche wird auch intensiver. Lustratze ist auch für mich ein sehr positiver Aspekt in dem Ganzen. Früher hat man immer gesagt, ja, diese Aufstände sind immer von Amerika oder von Europa herbeigeführt. Die sind interessiert an der instabilen Lage des Landes und deshalb finanzieren sie durch die verschiedenen NGOs, also sie, sie finanzieren die NGOs, um bei uns äh, ja, Unruhen zu stiften. Und Lustratzer zeigt für, für mich, dass es inzwischen unser inneres Bedürfnis ist, also innere Angelegenheit der Kirgisen selbst, dass der Machtwechsel stattfinden muss. Und dass neue politische Figuren an die Macht kommen müssen, ähm, es ist auch ein Wunsch, dass diese Reformen transparent durchgeführt werden, die Politik transparent und offen gestaltet werden, die Wahlen auch so wettbewerbsfähig und auch fair organisiert werden müssen. Wir, die Auslandskirgisen in Deutschland, haben festgestellt, dass, ähm, dass äh, da einfach ähm, so eine große Kluft zwischen äh, alt und jung und zwischen Gebildeten und Ungebildeten entstanden ist. Ähm, und wir haben auch selber so ein bisschen darüber reflektiert. Äh, ich würde sagen einfach, es gibt äh, diejenigen, die äh, Möglichkeiten haben, äh, sich zu bilden, sich weiterzuentwickeln, sich Informationen zu beschaffen und mit den jeweiligen Informationen auch auseinanderzusetzen, um auch sich eigene Meinung zu bilden. Wir in Deutschland, die Kirkness, sind im Rahmen verschiedener Hilfsprojekte und Bildungsprogramme aktiv. Und gestern bei unserem Treffen gab es wieder, immer wieder diese, ähm, diese Aussage: Ja, wir, wir müssen irgendwie fördern, wir müssen äh, dazu unsere Beiträge dazu leisten, dass die Menschen in Kirgistan äh, auf unterschiedlichem äh, Wege sich bilden, für sich selbst Möglichkeiten erschließen. Ähm, und ähm, meine Landsleute in Deutschland sehe ich auch als Teil der äh, ganzen äh, Lustraza-Bewegung. Ähm, viele sind hier als äh, Influencer aktiv, als äh, Informierender, als Ratgeber. Jeder im, im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, versucht, äh, von, von dem, was er erreicht hat in Deutschland, ein Stück an Kirgistan abzugeben regarding uh, what's our role for instance um on the 6th of october when i woke up uh first thing i did was to write to aziz abakirov he's the head of it uh, community in bishkek uh, aziz can you please uh uh you know do something because we're in a situation like this we need some leaders and i did the same to sanya tohtagaziyeva who is the professor at auca That we need some information uh, told to us because not everyone knows constitution, not everyone knows what what what are the procedures. So then um, we coordinate co we coordinated with each other and we said okay we are meeting at this point and I'm I'm taking on my hand. So I think um, um, each one role is important, everyone's role. So I felt myself that. I have to go to the, to the square on the 6th of October and be there and talk to them. And what's interesting, I, I saw there are lots of uh, celebrities. So uh, on this, on 6th of October, we saw Mirbeka Tabekov and many, many other people, singers who come there and they say, okay, we are providing our Instagram platform with 1 million followers to the people. And it's called Eldenunu, which means voice mm -hmm. of the people and we will be posting all the information there. So I think this is the real change when uh, when you feel uh, responsible uh, so that you don't stand aside but you also take part in it. Yeah, in this sense, we need good leaders and we need to support them. So whether he's young or not. So yeah, so um, I, I have uh, leaders that I think have, have very good potential, yeah, so I named them. Um, also, um, I think Florian in the beginning mentioned Druginiki. So uh, we did join them, and we were patrolling the city. And it was really um, amazing what they did. Actually, they stopped this uh, people from uh, from going to shops and robbering And you know, they they were yelling. Uh, they there were about I think five to ten thousand people gathered. And again, these are just young people, like students and. School children sometimes, and it mm -hmm. was funny when there was some live video, and, and one one person goes like, "Okay, I have to go off the camera because I didn't tell my mother I was out on the street you know so so you can see that um, uh, you know people mobilize quickly and they try to also you know stop looting of the shops and other important places. From my point, I think what we can do as normal citizens, I think, is to um, again to diffuse information. So to build community around yourself, even like in Facebook, if you keep writing about what's happening, what is your thoughts, what, what you should do, and people will respond.